Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute stelle ich euch das Spiel The VR Canyon vor. Und The VR Canyon ist ein Indie-Titel, das hat eine Person komplett selbst entwickelt und äh, ja, der stammt aus Österreich, Entwickler ist Wild Monkey Games und das Spiel kommt am 7. Januar äh, raus auf Steam und ja... Soll, glaube ich, lasst mich nicht lügen, 12 Euro kosten, ist auch nicht viel und äh, wenn man bedenkt, dass das ein Indie-Titel ist, dass das nur eine Person gemacht hat, ist echt, äh, echt gelungen und äh, muss man den Hut ziehen, dass eine Person sowas komplett alleine schafft. Immer in, im Hinterkopf behalten, man kann es nicht mit solchen Titeln wie The Climb und sonst was vergleichen, also äh, den Fehler darf man auf keinen Fall machen, denn... Äh, The Climb ist von einem Riesenstudio, die haben ganz andere Möglichkeiten und das hier ist hier jetzt nur eine Person. Von daher, ja, lege ich meine Bewertung dahingehend auch anders aus, als wenn ich jetzt einen AAA-Titel irgendwie bewerten soll. Weil man muss natürlich das, das Budget auch vergleichen, also meiner Meinung nach. Und äh, natürlich auch den Kaufpreis vom Spiel selber. Das 12 Euro kostet, ist es auch nicht so viel. Wenn es jetzt irgendwie 30 oder 40 Euro kosten sollte, werde ich natürlich dann auch noch mal ganz anders bewerten, als äh, wenn es halt ein bisschen günstiger ist. Okay, schauen wir uns einfach mal die Steam-Seite an. Und schauen wir uns mal ganz kurz. Hier gab es auch noch einen Trailer. Können wir uns mal so ganz kurz so ein bisschen nebenan laufen lassen. Also... Vom Look her geht es vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach, ist, ist, äh, ist gelungen. Klar gibt es da Texturen, die sehen natürlich nicht so mega prickelnd aus. Das Klettersystem ist auf keinen Fall vergleichbar mit The Climb, deshalb sage ich das auch nochmal, also nicht vergleichen mit The Climb. Es soll eine, eine, einfach eine nette Erfahrung sein, wenn man irgendwie in, in so ein Canyon feststeckt, wie kommt man raus und so weiter und ja, ich, ich finde, das ist ganz gut äh, eingefangen worden, diese, ja, diese Überlegung. Wie ist es, wenn ich da wirklich zwischen riesigen Felsen stecke und da sind überall Bachläufe und so weiter und so fort. Also ich fand es ganz stimmig. Aber im Spiel werde ich da halt äh, auch noch ein bisschen weiter zu erzählen. So, unterstützt wird die WIFE Index, HTC WIFE und Oculus Rift. Also, äh, ich habe es mit der Vive Index jetzt getestet und es, es läuft auf jeden Fall ohne Probleme. Und ja, HTC Vive habe ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht testen. Mit der Oculus Rift S lief es auch, also auch kein Problem. 7. Januar kommt's raus. Ja, das war es eigentlich erstmal. Ich werde alles auf jeden Fall in die Beschreibung verlinken, dass ihr da auch mal reinschauen könnt, wenn euch das Spiel eventuell gefällt, das Video gefällt. Dann schaut auf jeden Fall mal rein und äh, unterstützt den Entwickler, wenn euch das Video gefällt. Ja Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Willkommen im Spiel Sevilla Canyon und ja, schauen wir uns jetzt mal ganz kurz um. Sieht echt schon mal cool aus. Soundeffekte, man hört Wasserfälle, man hört Vögel zwitschern, <lacht> ist ganz cool gemacht. Hier sehen wir jetzt zwei Holzhütten und in dieser hier wird uns so ein bisschen über die Steuerung erklärt, Vive Controller, Oculus Touch Controller, Wolf Index ist jetzt hier noch nicht drin, man kann es auch im Sitzen spielen, da gibt es dann auch hier so eine Möglichkeit für und genau wir haben hier noch eine Uhr, wenn man da drauf schaut kann man ins Menü, man kann beenden und so weiter. Was ganz wichtig ist, dass man jetzt seine Größe einstellt. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Optionen an. Hier haben wir halt Volume, hier haben wir halt Links- oder Rechtshänder-Support. Das ist jetzt angehakt. Meiner Meinung nach ist es noch falsch. Denn wenn ich es anhake, ja, kann ich steuern mit der linken Hand. Und äh, rechte Hand oder rechten Thumbstick habe ich dann halt Snap-Turn. Und das ist ja eigentlich Rechtshändermodus. Wenn ich Linkshändermodus hätte, wäre ja hier bewegen. Und äh, genau halt andersrum. Aber ist egal, es funktioniert auf jeden Fall. Links- und Rechtshänder-Support ist da. Muss man hier nur nochmal äh, halt was ändern. So, das ist ganz wichtig. Body Height macht man einmal Set. Man steht ganz normal und drückt Set und dann braucht man nur noch Apply. Ja. Und dann ist man schon fertig. Jetzt gibt es hier noch diese Armswing-Methode. Das heißt, wenn man dann irgendwie sich bewegt, ne, kann man dann so laufen. Äh, das sagt mir überhaupt nicht zu. Ja. Schauen wir uns mal ganz kurz da hinten um. Äh, wir drücken hier nochmal Apply. So. Also die Größe sollte man definitiv vorher einstellen. Gehen wir hier zum Wasserfall. Oh. Feuer kann ich mir die jetzt aufpieksen hier ha. wie geil ist das denn? Sieht fast aus wie ein Seestern jetzt. So als Vegetarier grille ich mir hier jetzt mal ein paar Würstchen und fertig. Gegrillter Seestern. Kann ich jetzt auch essen? Ja, der macht auf jeden Fall irgendwas. Und weg sind sie. <lacht> cool gemacht. Feuer sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ah, du kannst dich jetzt hier mal beruhigen, ne? Come down. So, schauen wir uns jetzt hier mal. Ja, Wasser sieht auch vollkommen in Ordnung aus. Ähm, erinnert mich so ein bisschen am Spiel VR Kayaking. Da sah es, glaube ich, ähnlich aus, das Wasser. Ah, da haben wir so ein bisschen porösen Stein da oben. <lacht> da kommt Wasser durch. Naja, also bisher sieht es echt gut aus. Gefällt mir. Ähm, halten macht man auch über die Trigger-Tasten, Genau wie bei The Climb. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal das Game. Start a New Game. Sogar Voice Command. <lacht> Ach, da ist eine Riesenbrücke. Also ich muss sagen, ich habe Indie-Titel gespielt, die sahen viel, viel schlechter aus als das hier. Also das sieht schon, schon echt cool aus. Und ich kann es nicht oft genug sagen, immer im Hinterkopf behalten, ist ein Indie-Titel. Ja genau, das muss ich noch erklären. Wenn ich jetzt weggehe, erscheint hier ein schwarzer Punkt und äh, wir sollten immer ungefähr dastehen, wo auch der schwarze Punkt ist. Also es gibt keinen äh, kompletten Room-Tracking hier, 360 Grad, sondern wir haben halt äh, einen Bereich, wo wir sein sollten. Und äh, klar, wir können uns natürlich ein bisschen hin und her bewegen, ne? wie ihr seht. Das dauert was, bis der schwarze Punkt erscheint. Aber äh, in dem Bereich sollten wir uns aufhalt auch aufhalten, aber ist auch kein Problem. Hier braucht man jetzt auch nicht unbedingt äh, komplettes Room-Tracking. So, jetzt passieren wir mal die Brücke, oder? Also wer jetzt Höhenangst hat, ne? <lacht> Wegschauen. Ist schon, schon hoch. Cool wäre natürlich jetzt noch, wenn diese, diese Holzbretter hier knarzen würden. Und noch cooler wäre ja natürlich, wenn wir hier Fußtracking hätten und uns da immer drüber bewegen müssten, aber so weit sind wir halt noch nicht. Also Fußtracking gibt es natürlich schon, aber auch keine vernünftigen Spiele, die, die da einen riesen Mehrwert geben, sage ich mal. Bei Boneworks zum Beispiel wäre es cool, da habe ich jetzt schon mal äh, gedacht, ich müsste jetzt irgendwas wegtreten. Okay. Haben wir geschafft, haben wir überlebt. So, ähm, springen mache ich hier rüber, über Grip. Ja, dann springt er immer. Was haben wir sonst noch? Ja, okay, äh, Buttons gehen auch. Das ist der äh, A-Button. Da kann man dann auch springen. Aber über Grip geht echt easy. So, die kicken wir jetzt runter, nein, <lacht> schade, na gut, hier die Texturen, das sieht man natürlich, ne? sieht nicht ganz so toll aus, aber, aber alles andere, wenn ich so in die Ferne blicke, das sieht schon cool aus, also cooles Feeling. So, klettern wir mal hier so ein bisschen entlang oder hangeln wir uns entlang. Oh, jetzt müssen wir springen. Springen. Jawoll. Okay. Ähm, das sieht zwar aus wie eine Sackgasse, aber ich möchte das trotzdem mal gerne erkunden. So, jetzt seht ihr hier einen roten Ring. Und wenn der grün ist, hält er sich fest. Der Controller vibriert dann auch, wenn er sich festhält. Halt. Ja, bei den Valve Index-Controllern ist es jetzt ein bisschen schwach. Könnte ein bisschen besser, stärker vibrieren, aber ist okay. Mal schauen, was es da zu entdecken gibt. Das soll auch kein Spiel sein, wo wir uns jetzt durchrushen, sondern soll halt wirklich so sein, dass wir uns hier ein bisschen Zeit nehmen, alles einfach so ein bisschen erkunden. Also ist die Idee vom Entwickler. Na, manchmal verschwindet der grüne Ring, dann ist man sich nicht ganz sicher, hat man da das jetzt irgendwie in der Hand oder nicht. So. Ha. Haben wir geschafft. Kann man hier auch hochklettern? Nee, okay. Gibt es jetzt hier auch was zu erkunden? Ah, guck mal hier. Ja cool. <lacht> ah, klettern wir mal hier hoch, oder? Oh nein. Mal schauen, wo der Weg uns noch hinführt. Ah, okay. Hier ist auch schon Ende. Ne, hier ist nicht Ende. Hier können wir duschen. Ah, wir, wir stinken ja auch schon so ein bisschen. Eine ganze Kletterei hier. <lacht> Und eine Buddel voll rum. Okay, die kann man jetzt nicht runterschubsen oder so, das wäre natürlich cool. Wir haben auch keine Konditionsanzeige oder so, also wir können uns dann halt auch die ganze Zeit festhalten, wenn er einmal festhält. Weil es halt auch keine Simulation sein soll. Soll so ein bisschen ein Mix von allem sein. Oh, okay Leute, wir sind da hinten abgestürzt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal den Weg entlang, mal gucken, was uns da so erwartet. Weil es sieht für mich auch so aus, dass das so ein bisschen äh, ja, eine Sackgasse sein könnte. Das war dann sowieso wieder zurück müssen. So, weiter geht's. Schauen wir mal ganz kurz hier runter. Wow. Okay. Und gut, dass der uns nicht getroffen hat. Und er hat jetzt schon vorbei gewesen. Spieldauer sollte, wie ich mich erinnere, so ungefähr anderthalb Stunden sein. Je nachdem natürlich, wie lange man sich hier aufhält. Klar, man kann sich auch jetzt viel, viel länger aufhalten. Aber so, das ist die ungefähre Spieldauer. Okay, hier geht es jetzt nur runter. Also wenn ich mir überlege, man wäre hier wirklich selber... Schon, schon ein cooles Feeling dann. Natürlich vermittelt das VR natürlich auch so ein bisschen, aber sowas in Wirklichkeit zu erleben ist natürlich ganz was anderes. Swimming. For swimming moves the thumbstick forward. For swimming touch on the touchpad. Ja, wir haben Thumbstick, also schwimmen mit dem Thumbstick. Ja. Es ist klar, ich würde jetzt in Wirklichkeit, weil hier ein Schild steht, würde ich auch hier runterspringen. Aber wir probieren es mal einfach. Hey! Okay, da sehe, ich, da sehe ich eine Höhle. Oder irgendeinen Eingang auf jeden Fall. Da sind auch unsere beliebten Steine wieder. Ja, wir tauchen jetzt im Wasser. Okay, ich denke, das war gerade so ein bisschen entweder Ladebildschirm oder wir haben keinen Sauerstoff mehr gehabt. <lacht> wow. Boah, schaut euch das mal an, wie, wie riesig das hier alles wirkt. Und so einen ruhigen Bachlauf. So, die Sounds von so, so Bachläufen sind ja echt cool, finde ich. Total beruhigend. Oder man muss auf Toilette, kann natürlich auch passieren. <lacht> oh, hier sieht man, wie die, wie die Wand so von, von Sand und so weiter, rund, wo alles runtergelaufen ist. Also hier sieht man auf jeden Fall, dass hier schon mal immer Wasser runterläuft. Klar, auch wenn die Textur jetzt nicht so der Knaller ist. Ja, wir haben auch wieder ein wasserfall kann man hier rüber ich will hier rüber hat doch schon mal wird es auch direkt dunkler das sieht man auch ganz gut So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir hier lang laufen oder da geht es auch noch weiter. Na ähm ja, komm, wir laufen hier weiter. Ich will jetzt aber auch, auch gar nicht das komplette Spiel zeigen, ich will euch so ein bisschen ein paar Eindrücke zeigen vom Game hier. Und dann müsst ihr halt entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Wall run. Trackpad movement. Run and jump against the wall. Keep running. Okay, hier machen wir so eine Art Matrix-Jump. <lacht> die Wand entlang laufen oder was? Okay, warte mal. Ich laufe jetzt. Spring gegen die Wand. Okay, dann hat man auf jeden Fall einen richtig langen Sprung. Okay, da hängen zwei Seile. Da kann man auch noch klettern. Normal movement swing. Move the controller back and forth. Forward direction of the controller and the timing is important. Okay. Okay, wir probieren jetzt mal diese Seile zu erreichen. Ob das klappt. Muss natürlich ein gutes Timing dann dabei haben. habe ich nicht. Und tot. So, weiter geht's. Ich würde sagen, drei Versuche probieren wir hier. Und wenn das dann nicht klappt. Okay, das eine Seite ist weg. Okay. Haben wir abgerissen. <lacht> dann gehen wir den Weg lang hier. Dann gehen wir den Weg lang. Mal schauen, was hier noch so kommt. Wow, stellt euch jetzt mal vor, ihr hängt hier und unten ist gar nichts außer der Tod. Das sieht aber echt cool aus, auch mit dem Wasserfall hier runter. Da oben stehen Kisten, sehe ich gerade. Da. Ah, schauen wir mal. Immer ganz langsam. Nicht hetzen Das führt nur zu Fehlern Und man schmiert ab So, geschafft Yes <lacht> Oh, ich bin mit dem Arm hängen geblieben glaube ich Okay, dann gehts hier hoch Okay, ich bin abgeschmiert und Bin gestorben und dann war der Checkpoint hier, okay Okay, okay. Können wir erstmal mit leben? Da ist eine Kiste. Ist da was drin? Nein. Schade. Abseiling, Touch the Carabiner. Press down on the touchpad. Press push down the thumbstick. Okay. Oh, schauen wir uns erstmal hier so ein bisschen um. Cool, jetzt können wir uns hier abseilen. Das ist aber geil. Okay. Okay, so befestigt man den und jetzt müssen wir viel Vertrauen haben. Okay, und einfach Samstick runterhalten. Okay, das Seil geht ein bisschen durch meinen Kopf, das ist ein bisschen äh, ja, störend. Okay, einfach bewegen, dann geht das wieder ab. Da wäre besser gewesen, wenn man das irgendwie hinten befestigt hätte. Okay, hier müssen wir nochmal springen. Hey! Okay, hier geht es tief runter. Jetzt müssen wir gucken. Also es ist auch nicht immer ganz klar, wie halt auch in der Realität, wo man wie jetzt weiterkommt. Und da muss man so ein bisschen schauen, ob man eine Chance irgendwo hat. Wir könnten versuchen, hier rüber zu springen, aber... Der hält uns auch so ein bisschen ab davon. Jetzt gehen wir hier mal hoch. Das können wir eventuell überleben, wenn wir jetzt hier runterspringen. Also hier rüber? Ja komm, probieren wir einfach. Okay, das haben wir geschafft. Wir leben noch. Ah! Wer lacht, wenn wir das nicht schaffen. Oder? <lacht> ne, ich habe es nicht geschafft. Okay, das war der falsche Weg scheinbar. Wo könnten wir denn lang? Wo könnten wir lang? Ja, hier könnte man auch noch versuchen runterzugehen. gehen. probieren wir einfach mal, oder? Was soll passieren, außer das Versterben? Da kann man auch noch runter. Komm, wir probierens. Ich weiß nicht, ob wir dann festhängen irgendwo. Und tot. Jetzt sterben wir aber oft hier. Komm, wir rutschen jetzt einfach hier runter. Geronimo! Wir haben überlebt. Okay, hier ist keine Höhle. Oder sonst was. Da sind Steine. Da sind Steine, vielleicht kann ich mich hier festhalten. Jawoll. So kommen wir raus. Mal gucken, wie weit wir jetzt irgendwo hin müssen. Ganz nach oben wird es wahrscheinlich ja nicht gehen. Wir müssen wahrscheinlich nur nach da, oder? Okay, das hätten wir schon mal gemeistert, aber wäre jetzt cool, wenn man hier jetzt durch könnte. War als Kinder immer toll, wenn man so Bäume gefunden hat im Wald, die komplett innen hohl waren. So, da ist äh, noch ein Bachlauf, ich weiß nicht, ob es da weitergeht, müssen wir jetzt mal schauen. Ja, hier geht's weiter. Boah, wie riesig das alles aussieht. Da führt ein Weg lang. Okay. Okay, ich dachte ich könnte den Fahnen ziehen. Da ist jetzt eine Leiter. Komm langsam wieder an die Oberfläche. <lacht> Na, Aber Da muss man immer warten, kommt der rote Kreis und dann kann ich greifen. Ansonsten kann es schon mal sein, dass man halt daneben greift. Gut ist halt, dass man immer eventuell den anderen noch festhält, dass man dann nicht komplett runterfällt. Erstmal um sicher zu gehen, hält der jetzt fest oder nicht. Ist in VR ja immer so ein Problem vom, vom Feedback. Ne, in Wirklichkeit weiß ich, ich habe jetzt hier die Sprosse in der Hand. Hier weiß ich das leider nicht. Wofür führt der Weg denn jetzt überhaupt lang? Okay. So, da. Geht's nicht weiter, oder? Nee. müssen wir uns wieder so einen Weg suchen, wow, boah, boah, das war fies, das war richtig fies, boah, also klar sollte es jetzt simulieren, dass man auch schon mal irgendwo runterrutschen kann, aber in VR ist das für die meisten Leute echt was Motion Sickness angetötlich. Sollte man als Entwickler nicht machen. Also nicht in dem Stil, wenn dann überhaupt langsamer. Das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Okay, da geht's hoch. Oh je. <lacht> Na komm. Also, sind schon krass die Leute, die sich hier wirklich sowas in Wirklichkeit machen. Und die können sich dann auch wirklich mit ihren Händen so lange festhalten und, also, die haben schon richtig Kraft in ihren Händen und Armen. Man kann man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Ich sag mal, als 0815 Mensch. <lacht> Und dann natürlich viele ohne Absicherung, ne? Das ist natürlich auch krass. Na. Okay, jetzt muss ich hier nochmal irgendwie festhalten, dass ich umgreifen kann. Der hat ge gehalten, okay, das ist gut. Mal gucken, wo der Weg hier hinführt. Ins Nirgendwo. Ja. Jetzt habe ich wieder ein Problem. Ich sehe nicht, ob der gegriffen hat oder nicht. Das ist so ein bisschen, ja, ist nicht, gut, ist nicht schön gelöst meiner Meinung nach, muss ich leider sagen. Also Feedback, ob der gegriffen hat oder nicht, sollte besser sein. Ja, auch wenn man es nicht mit The Climb vergleichen kann, aber bei The Climb weiß ich immer, der hat gegriffen. Der hat wirklich jetzt gepackt und ich brauche mir keine Sorgen machen. Außer auf die Kondition muss ich mich äh, ein bisschen kümmern und aufpassen. Aber ansonsten weiß ich, der greift. Das ist hier nicht der Fall. Und das möchte ich auch jetzt nicht hier schön reden. Gehen wir mal einen ganz anderen Weg hier. So, jetzt sind wir wieder an den Leitern. So, und da oben muss jetzt irgendwie so ein Stand sein mit kalten Getränken. <lacht> muss ich ja jetzt lohnen. Ein kühles Bierchen und so. Also von der Kulisse her gefällt mir das total. Wenn man so in die Ferne blickt, da kann man nicht meckern, ist grafisch auch vollkommen in Ordnung als Indie-Titel. Okay, jetzt ist da hinten eine Leiter, habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Boah, die ist aber, die ist aber schräg, oder? <lacht> Scheiße. Aber sie sieht massiv aus. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, dass hier Sprossen abreißen. Aber die könnte jetzt umkippen. Aber ich vertraue hier dem Entwickler, dass er die befestigt hat. Schön hier in die, in die Felswände gedübelt. Ach, ich will jetzt hier nicht nochmal runterfallen. Also nochmal den ganzen Weg hier. Ne. <lacht> also da wiederum wäre es cool, da muss ich das mit The so klein vergleichen, dass man auf so einer großen Strecke, sage ich mal, diese Checkpoints hat. Dass man hier diese, diese Seile hat, wo man sich einhaken kann und das ist, gilt dann als Checkpoint. Also das wäre äh, hier auch eine Überlegung wert, definitiv. Also man braucht nur einen Fehler machen und äh, schon war es das. Das geht noch eine ganze Weile hoch, ne? Und wir klettern immer höher und höher, ob das so gut ist. Okay, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ja, und das war es dann erstmal hierfür, ne? Also den Weg können wir uns jetzt schon uns sparen. Jetzt mü müsste ich dann wieder komplett... Oh Gott! <lacht> okay, haben wir hier, hier haben wir den Speicherpunkt jetzt. Aber... Okay. Der Speicherpunkt ist jetzt natürlich ähm, suboptimal, sag ich mal. Hier ist aber auch nichts, wo ich jetzt greifen könnte. Ja, doch. Das geht sogar bis hier, okay. Jetzt muss ich springen und mich dann da festhalten, oder? Ja. Ja, das mit den Springen und Greifen, das ist... Nee, ne, gefällt mir nicht. Gefällt mir einfach nicht. Okay, ich hab's geschafft. Also man kann es schaffen mit ein bisschen... Aber ich muss leider sagen, ich, ich bin nicht mega geduldig. Also äh, bei mir ist dann auch irgendwann vorbei. Und dann reißt der Geduldsfaden auch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ein Spiel soll eine Herausforderung sein, keine Frage. Aber es muss auch Spaß machen. Und, äh, und wenn das halt nicht gegeben ist, Dann kann ich auch ganz schnell rachen. Okay. Once again. Halt dich schön fest. Halt dich schön fest. Gar nicht schlecht wäre natürlich auch, wenn man hier jetzt als Absicherung hier so, so Haken in die Wand schlagen könnte. So Absturzsicherung. Weiß ich nicht, dass man davon immer mal wieder welche findet, die man dann nutzen kann. Sollte natürlich auch nicht zu viel sein. Aber das wäre eine Möglichkeit, sich so eigene Checkpoints zu machen, sage ich mal. Okay, jetzt sind wir gleich da. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier eine Sackgasse ist oder nicht. Oh, wir erkunden eine Höhle. Wir erkunden eine Höhle. Das ist natürlich auch cool. Ah, das ist keine richtige Höhle, okay. <lacht> okay. Also, klar ist das jetzt hier schon der finale Teil gewesen. Aber ihr habt ja gesehen, wie viele Sprossen und äh, Sachen ich ausgelassen habe. Also ich bin jetzt hier wirklich durch, durch gut Glück, bin ich hier direkt angekommen und äh, hat das Spiel natürlich dann schnell beendet, aber es gibt so viele Sachen noch zu entdecken und äh, wo man hochklettern kann und so weiter. Also, das ist jetzt nicht wirklich ja, das komplette Spiel, was ihr jetzt hier gesehen habt. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen, äh, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer ein like raus, Abo button nicht vergessen, tut euch nicht weh, hilft mir weiter auf die 1000 zuzulaufen und ja, was sagt ihr zu dem Spiel? Wie ist eure Meinung? Einfach mal in die Kommentare. Ich denke mal, der Entwickler wird hier mit Sicherheit auch mitlesen. Ihr könnt ihn dann gerne auch Fragen stellen und so weiter. Er wird euch die mit Sicherheit dann auch beantworten. Und ja, wie gesagt, es ist ein Solo-Projekt und äh, da möchte ich auch jetzt nicht gar nicht sagen, äh, gar kein großes ja, Fazit oder so geben. Es kostet 12 Euro. Es ist eine kleine, kleine Erfahrung. Man kann super viele Sachen noch entdecken. Also wie, wie eben schon erwähnt, das ist nicht das komplette Spiel, von daher habe ich jetzt echt nur Glück gehabt, dass ich genau diesen Weg gegangen bin, um äh, ans Ende zu kommen. Wer weiß, was wir noch alles hier äh, entdecken können. Ja Leute, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.